Im folgenden Tutorial zeigen wir, wie man eine Sensebox Home auf der OpenSenseMap registriert. Navigiere zuerst im Browser zur OpenSenseMap Internetseite. Diese findet man unter opensensemap.org. In der rechten Ecke der Seite befindet sich der Anmeldebutton. Nach dem Klicken öffnet sich das Anmeldefenster. Hier gibt es zwei Optionen. Hat man bereits ein Konto auf der OpenSenseMap? kann man sich einfach anmelden. Ansonsten muss man sich registrieren, zusätzlich zur E-Mail wird ein Benutzername und ein Passwort benötigt. Ich habe bereits einen Test-User angelegt, also gehe ich über den Reiter Anmelden. Danach öffnet sich automatisch das persönliche Dashboard. Man erreicht das Dashboard auch mit einem Klick auf den Benutzer in der oberen rechten Ecke im Dropdown-Menü. Hier werden alle registrierten Sensboxen angezeigt. Ich gehe auf den Button mit der Beschriftung Neue Sensbox", um eine neue Sensbox anzulegen. Je nach Browsereinstellung wird man hier vielleicht gebeten, seinen Standort freizugeben, um die Platzierung der Box im nächsten Schritt zu erleichtern. Als erstes erscheint ein Text zur Information über die Veröffentlichung der Messdaten. Die Bedingungen muss man akzeptieren, um fortfahren zu können. Dann erreicht man die Seite zu den Einstellungen. Als erstes sollte man der Sensebox einen treffenden Namen geben. Dieser wird später auf der Karte angezeigt. Beim Aufstellungsort kann man zwischen drinnen, draußen und mobil auswählen. Gruppenbezeichnungen sind nützlich, wenn man mehrere Senseboxen besitzt oder sie zu einem bestimmten Zweck aufstellt, zum Beispiel ausschließlich zur Feinstaubmessung. In meinem Fall schreibe ich einfach Tests. Dadurch erkennen Wissenschaftler später, dass die Messdaten nur zum Testen der Station aufgenommen wurden. Wenn man zuvor der Standardabfrage zugestimmt hat, sollte hier ein Marker auf dem aktuellen Standard sein, so genau wie das benutzte Gerät das bestimmen kann. Hat man die Standardabfrage nicht erlaubt, kann man hier mit der Maus den Marker verschieben. Es kann natürlich auch vorkommen, dass man die Sensebox woanders aufstellen will, als die aktuelle Position, die angezeigt ist. Dann ist eine Nachjustierung auch möglich. Ich schiebe den Marker zur Demonstration mal rüber nach Bielefeld. Zuletzt kann man noch eine Höhe eintragen. Bei dem Hardware-Reiter muss man als nächstes das benutzte Board auswählen. In der aktuellen Version ist das die Home Version 2. Als letztes wählt man die Verbindungsart der vorliegenden Sensebox. Man kann ein LAN-Kabel oder ein WLAN-Netzwerk benutzen. Als dritte Technologie wird die Verbindung über LoRaWAN angeboten. Das eignet sich zum Beispiel für Autonutzungen ohne direkten Netzwerkzugang. Wie die meisten Nutzer habe ich das Wi-Fi-Modul gewählt. Nun muss man die Sensoren wählen, die in der Sensebox angebracht werden sollen. Ich habe einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den Sensor für Luftdruck, den Sensor für Beleuchtungsstärke und UV und einen Feinstaubsensor angeschlossen. Beim Feinstaubsensor ist es wichtig anzugeben, an welchem Anschluss er auf dem Microcontroller angeschlossen ist. Ich habe ihn am Serial-Port 1 angeschlossen, weshalb ich diesen hier auch ausgewählt habe. Auf die erweiterten Einstellungen gehe ich erstmal nicht ein, diese sind zum Beispiel wichtig, wenn man eine mobile Station betreibt oder ein LoRa-Netzwerk benutzen möchte. Nun klicke ich auf Weiter. Die Eingaben können in einem Fenster noch einmal überprüft werden und dann mit Weiter abgeschlossen werden. Ab hier gibt es zwei Möglichkeiten, das Skript, das der Sensebox dann sagt, was sie zu tun hat, auf das Board zu laden. Zum einen kann man das Skript über die Internetseite kompilieren und per Drag und Drop auf die Sensebox ziehen. Außerdem kann man die Sensebox über die Arduino IDE manuell programmieren. Wie das geht, erfährt er in den nächsten Tutorials.